Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Diesmal meine Schminksammlung. Los geht's. Wir kommen hier. Hier haben wir Primer. Zum Beispiel von Benefit und Professional. Dann hier noch ähm, Fixing Sprays. Zum Beispiel Bear With Me von NYX. Und diverse andere Sachen noch. Dann gehen wir weiter hier zur Schublade. Da sind meine Mascara drin. Ich habe einige schon ausgemistet gehabt. Hier meine Augenbrauenprodukte zum Beispiel und Eyeliner. Dann haben wir hier meine Bronzer, Blushes und noch anderes Puder. Alles scharf. Ha? Ja. Dann geht's weiter. Wo läuft's denn? Ja. Hier sind meine einzelnen paar <lacht> Hier meine Vorräte an Liquid Lipsticks, Lippenstifte, ein paar Lipgloss. Die Sachen habe ich übrigens alle von Amazon. Die Behälter. Hier weiter zu den Lidschattenpaletten. Hier zum Beispiel von NYX eine. Ja, Genauer. Jetzt kann man nicht lesen. So kann man es aber lesen. Ja. Hier die bunte, die Ultimate. Dann habe ich verschiedene von Sleek. Mal gucken, wir, ob es aufkriege, die zum Beispiel. Die ist mir auch schon runtergefallen, deswegen sind zwei hinüber. Dann habe ich ähm, von Naked zwei Paletten. So, schwenkst mal hier rüber. Schwenk rüber, zeige ich die Pinsel. So, weiter geht's zur nächsten Schublade. Meine ganzen Foundations sind auch ausgemistet. Hier zum Beispiel die Hello Happy. Warte, warte. Hello Happy, ja. Oder die von NYX, das ist meine Lieblingsfoundation. Mhm. Lingerie von Dior, die hier benutze ich immer im Sommer, das ist die Shiseido Sportswear. Dann haben wir hier noch so ein paar Glitterdinger, ein paar Glitter-Eyeliner. Und meinen heißgeliebten duo kleber den grünen, gegen ich nicht allergisch bin, und der noch einen super Applikator hat. Und, äh, Einen ganz ganz dünnen Applikator dann geht's weiter zu einer meiner Lieblingsschubladen hier habe ich zum Beispiel meine Lashes von Adele Highlighter und Master Cookie zum Beispiel von Benefit und die Cheek Palette auch von Benefit Born palette den merlin Luminizer natürlich und ein paar Pigmente. Von Sleek habe ich auch Highlighter. So, dann geht es weiter zur nächsten Schublade. Da ist allerdings nicht viel drin, besser auf ein bisschen Puder. Meine Abschminksachen, das hier ist Dank von Sommer. Klinik und meine BB-Tücher und mein loses Puder von Shiseido das benutze ich immer zum Baken jo, das war's mit meiner Schlimmsammlung ich hoffe euch hat das kleine Video gefallen und ihr hinterlasst mir ein Däumchen nach oben wenn es euch gefallen hat. Weitere Videos folgen. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Weitere Videos folgen und bis dahin. Tschüss!